Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert die Kronen Tundra. Ja, in der letzten Folge haben wir dieses Geiger Dynamax Nest oder wie auch immer der Name von dem Teil noch mal ist. Puh, Entschuldigung, mal ausprobiert und ja, jetzt müssen wir zurück zu diesem kleinen Dorf gehen, zusammen mit Peony, um diese komische Expedition zu starten, weil diese hier ist hier noch mal Mila ich Tochter von nehmen wir uns so aufgeheizt hat und ja gucken wir mal ähm ich will erst mal gucken das erst mal ein bisschen weitermachen hier mit der historien dann können wir ein bisschen fangen das war interessant aus dem weg räumen obwohl die neue pokémon zu finden ist eigentlich auch interessant ne? weil dieses dynamax Nest hat ignorieren wir jetzt erstmal mal so ich noch keine richtigen informationen so ab ich werde einfach ausgehen so ein paar sachen ausprobieren aber jetzt nicht jetzt will ich jetzt mal hier weiter machen Sie haben was haben wir denn da? Ein Gast, wenn ihr gar nicht noch überhaupt gar keine Leute dann mal herzlich willkommen in Freestyle. Ich bin der Bürgermeister dieses Dorfes. Es kommt selten vor, dass Reisende sich unserer entlegenen Ortschaft verirren. Ist war auch hier um mehr über den König der reichen Ernte zu erfahren? Nein, Oh, ich bitte um Verzeihung, das gebe ich natürlich nichts an. Wie unhöflich von mir es ist nur so, dass es kaum jemanden gibt, der Freestyle aus einem anderen Grund besucht. Ein Jahr ist es schon. Die Leute kommen deswegen von so weit her, am Ende muss ich Ihnen sagen, dass es sich dabei nur um ein Märchen handelt. Dass ich der Wesen diese Souvenir aus Freestyle geben, damit du nicht mit leeren Händen da gehen muss Ich bin auch gar nicht deswegen gekommen. Und krank Pullover, so aus Freestyle erhalten. Das ist ein Pullover mit einem Aufdruck des Königs der reichen Ernte. Nein, der hat er sich nicht so gut verkauft, wie erhofft. Daher haben wir einige Exemplare übrig. Das abgewählte Aussehen des Königs basiert auf wollten Beschreibungen, deshalb ist der Kopf so ungewöhnlich groß. Aber vielleicht magst das ja sogar wieder modern, und Du wissen möchtest, wie der König wirklich ausgehen hat. Sollst du einen Blick auf die Statue im Zentrum der Stadt werfen? Übrigens, kannst du während eines Aufenthalts hier in den schneelandes Pokémon an der Spitze deines Teams aus seinen Pokéball holen und mit ihnen spazieren gehen? Ja, das werden die bestimmt super mögen. Bei so einer verdammten Kälte, also dann ich wünsche dir noch einen schönen Aufteil in unseren mälerischen Örtchen. Hey. hey dann hier hier drüben Gott, ist der typ peinlich <lacht> ich will nicht mit dem gesehen werden Und da bin ich genauso ein freak wieder so ja, auch dieser fluss wieder draußen <lacht> okay wo kann ich mich noch mal umziehen ich habe mal diesen kragenpullover gucken wieder ausziehen ja, schon letztes irgendwie so man sich noch mal umziehen kann ich nehme an hier drin ist dann ne? gibt es mir glaube ich schon irgendwie so eine klamotte irgendwann ne? das weiß ich noch man hat schon bilder und so davon gesehen glaube ich in den trailern so ich glaube jetzt kriegen auch so eine klamotte wie der ne? ah, da bist du ja sollte wird unsere unterkunft sein für manche mag sie etwas öde wirken Aber wir sehen das in ein anderes Licht, denn für uns ist sie unsere Expeditionsbasis. Die richtige Einstellung, das A und O auf einen Abenteuer weißt du? Okay, gut, genug Zeit verkasselt. Lass mich dir erklären, wohin das hier des legendären peony expeditionstrupps besteht. Kann ich dich Pony nennen? Das klingt einfach. Pony-Expeditionsexpress. Diese gegen tranken sich verschiedene äußerst rätselhafte Legenden. Zum Beispiel die Legende eines Pokémon mit einem so groß großartigen Kopf, dass die Einheimischen den König der reichen Enten oder die Legende von einem riesigen roten Baum, der um den sich fliegende legendäre Pokémon tummeln sollen, und dann gibt es auch noch die Legende von den Giganten mit Punkten im Gesicht, die angeblich in einer Art Ruine oder sowas mal Ich glaube, ich weiß, von was der redet. Das sind nur ein paar Beispiele. Hier gibt es so viele Legenden zu entdecken, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Der Pioni-Expeditionstrupp wird nicht äh, ruhen, bis er jeden einzelnen davon auf den Grund gegangen ist. Jawohl, ja, du hast richtig gehört das ist ein großartiges grandioses giga ziel wobei ich zugeben muss dass ich dieses ziel lieber zusammen mit meiner kleinen Mila erreicht hätte ja, vielleicht war das ja auch eine glückliche führung des, des äh, ach du weißt schon des Kamas. uns am wartet absolut legendäre abenteuer äh, expeditionsleiter der nero expeditionsleiter aber ja, sicher Was glaubst du passieren wenn wir beide einfach unsere expeditionsbasis verlassen eine kleine Wieder würde herkommen und verzweifelt nach ihrem Papa suchen, so wäre er nicht da. Niemand wäre da. Ich sehe schon vor, mir, wie sie tot und Papa sehen allein da sitzt und mich vermisst. God, der Gedanke allein bricht mir schon das Herz das hat auf keinen Fall zulassen. Deswegen, wenn ich als Basisleiter hier die Stellung halten, und du hast die Ehre, unsere Expedition zum Erfolg zu führen. Tja, also, ich soll alle Arbeit machen. Robert. Natürlich brauchst du dafür auch die passende Ausrüstung. Hier, das ist für dich so cool zeig mal ja oh. yeah. uh. da sitzt wie angegossen das perfekte auto für einen expeditionsleiter ich habe zu viel davon als wechselscheinung für meine kleine wieder mitgebracht dass ich locker ein set an dich abdrücken kann Wenn ich mal umziehen einfach nur ausruhen willst und einfach das zimmer da das Suche, den namen habe ich übrigens in einem mehreren Farben dabei. Du kannst dir also eins auswählen, das seinen Geschmack trifft. Geil, jetzt kommen wir auch schon zum wichtigsten. Hier nimm. jetzt legendäre Notiz: 1 Legenden Notiz. Gesammerte Notiz vom pionie über die Legenden des Königs des Reiches der Ernte. Ein als Foto ist auch dabei. In Freestyle wird das Märchen vom König der Reichen Ernte übergeliefert, einem legendären Pokémon, dessen Haupt eine imposante Krone ziehen soll. Die hölzerne Stadt in den Dorfmitte scheint allerdings keine kohle zu tragen. Ja, ich sehe schon, die liegt bei uns hier auf dem Tisch. Sollte Notizen der im Bett des Giganten liegt die Ruinen, in denen die Steingiganten schlafen. Die Tür ist fest verschlossen mit den folgenden und den Schrift versehen. Da steht die Eis, ist Die Fenster die Ruine ist ganz Der erste weiß ich der man muss hier wieder so rätsel man so wie damals in links wo uns auf vier am fernen drei weg blablabla. fährt mit dem rat noch mehr hallo In die sonne im zenit steht scheint sie auf einen baumriesen mit Blättern wie aus feuer in dessen gäst sich die geflügten legenden einfinden also, meine legendennotizen die ich in mühseliger Kleinarbeit durch stundenlange Fernsehrecherche zusammengetragen habe, wäre wenn du zuallererst diesen König der reichen Ernte auf der Spur gehen würdest. Dieser König und sein Ross scheinen ja wunderprächtig verstanden zu haben. Ha, ich weiß schon, was für einen Namen ich diese Expedition geben werde. Ist dieser Bund der legendäre König und sein treues Ross mit dem Freezer steht eine Großstadt vor ihm. Das sollte ein guter Ausgangspunkt sein er da nicht so einen enormen großen kopf zu äh, haben scheint wie in meinen notizen da ja, ist auf dem tisch wie blöd bist du eigentlich bist du deine freie kleidung anziehen nein Dann kann ich ja sofort losgehen. mir ist kalt hier hallo oh, moment ich glaube ich habe dir genau das richtige für dich äh, aber ich habe doch schon vier soweit ich weiß ist dieses teil das meiste werk schlechthin unter dem Pokeball. Welches Pokémon du benutzt bleibt dir überlassen, da will ich mich nicht einmischen. Ich habe ihn vor Jahren mal von einem Bekannten geschenk bekommen, aber irgendwie war ich nie in der Stimmung, ihn auch zu benutzen. Denk an, dass du jetzt in der Basis vorbeischauen kannst, wenn du raus damit du sie nicht verfehlen kannst. habe ich extra eine schnieke, selbstgemachte Expeditionsflagge von den Eingang gestellt. Toll oder <lacht> damit kann ich das große Abenteuer auch schon beginnen. Viel Spaß draußen, So, und jetzt gearbeiten. Ja, ist doch die Krone auf von der Statue. Ah, Expeditionsleiter, Was sagst du zum meinem Kissen? Kissen? Oh ja, na dann spitzt mal den Lauscher, denn jetzt gibt es eine fette Portion Lebenserfahrung. Alles worauf du deinen hauptwelt kannst, ist ein Kissen. Ja, aber ich mein Lieblingskissen zu Hause vergessen. Also musste ich im Dorf noch einen satz suchen. Und tada, hinter den Herberg habe ich ihnen dann diese Entdeckung gemacht. Kann ich jetzt haben? wie bitte du willst dass ich dir mein echt nice kissen überlasse ich schlage ja ungern eine bitte aber das ist ein bisschen viel verlangt hm, was sagst du da denkst es hat was mit den legendären pokémon zu tun ich jetzt ist das ein ernst das sagt doch einfach nur in der gegend rum also wenn du da sich bist werde ich jetzt natürlich kooperieren na dann nimm es schon musst du ja legend auch wirklich auf den grund gehen hast du Krone, er ist auf der Holzschnitzerei, die aus der Zeit von etwas abgebrochen. Ja, ganz offensichtlich, ich weiß doch wieder. das der Pokémon aussieht. Farbe des Tuchs ändern, ja, kann ziehen. Ja, eine andere Farbe, Pflanze gibt es noch. mein Gott! Farbe des Tuchs ändern. Ja. Warum konnte mir nicht einfach die verdammte Farbe sagen? also Man sieht die zwar nicht, aber ja, viel besser. Dann möchte ich noch mal gucken, wie das eine Ding aussieht. ich gerade bekommen habe Da kann ich auch noch was anziehen. Ja, vor mir bekommt man schon irgendwie so einen Hinweis, ne? wie die Statue ausgesehen hat. Ist So, wo ist mein Champ? Oberteil. Jetzt wir natürlich an und dann die Entdeckerjacke. So, ich will den Helm auch aufziehen eigentlich egal ich werde schon so ein bisschen angleichen so ein bisschen sollte ja auch original aussehen ne ist schon auch irgendwie so was in besser Sportschuhe komm schon ja. natürlich so ein bisschen eigen aussehen, ne? Schon mal könnte wenigstens die Farben hier ändern. So, jetzt sehe ich wieder wunderbärchen aus. Und ich würde sagen, der Rest des Spaß fangen wir Pokémon, Erstmal gehen wir zu die Statue. Ja, nicht sagen, aber das wird Teil des Intros, weil das das denn, Ach, da ist dieser Baum. Ne? Okay, das ist schon mal gutes Material für das Intro. ja dann packen wir mal das ding da drauf was ganz eindeutig die krone ist von dem teil hey, jetzt kannst du die statue die holzkrone aufsetzen möchte jetzt versuchen ja. ja ist ja ganz eindeutig wühl, wühl und hab du als passt dem pokémon statue wie angegossen oh, oh, oh. Ah, guck mal. Warum möchtest du ihm folgst? Du willst mich doch nicht jetzt, du wirst doch bestimmt nicht zulassen, dass ich dich direkt fangen kann, oder? Hi. Der Triforce in seinen Kopf. Coro, seht auf Pokémon scheint sich mit dir messen zu wollen. Ich kampf durch machen. Okay. Corona. Zum Glück war der Buchstabe anders. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen erscheint. Kann ich das bestimmt noch nicht fangen, ne? war Anspannung wird das ist eine dämliche Fähigkeit. Level, Fragezeichen. Egelsamen. Oh Gott. Natürlich Psychokinese. hat keine Wirkung. Mehr so war das hat Pflanzen dann voll die mächtige Musik. Ich nehme an, natürlich ist Pflanze, aber ich versuche trotzdem mal wieder sauber Was? wie ist definitiv Pflanze. Okay. Gut, deswegen hat auch samm nicht funktioniert. Manchmal steht da auch, das hat nicht funktioniert. Das hat keine Wirkung, wenn er verfehlt hat oder so, ne? Rex fragt mich schon wieder. Ich muss mal einige Kämpfe überleben. Oh, wow. Aber vielleicht war das Fee und Pflanze. Ich hoffe jetzt mal, dass ich natürlich das, nicht fangen konnte, ne? ko nospa Nospa. Wer bist du? Nosbar, Koro, nur Nosbar, Koro, Nos. noch es ja geht ja Was ist das denn für ein Krach? Ach, du warst als Expeditionsleiter. Hast du einen Pokémon-Kampf ausgetragen? Was ist das denn für eine Riesenbirne? Koro, Nosbar. was war ein robuster körper wie ich es mir oft hatte bitte verzeiht dass ich ihnen mir feine eine weile ausleihen muss spricht da das pokémon dass oh was die situation weiß verstanden ich habe nichts anderes von ihr erwartet mein Name lautet Kronospa. Ihr Menschen nennt mich auch den König der reichen Ernte. Ich erlaube mir, dir meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen. Ich bin dir äußerst verbunden dafür, dass du meine Statue in den rechtmäßigen Zustand zurückversetzt hast. Vor lange lange Zeit herrschte ich als König über dieses Land. Ich ließ Pflanzen gedeihen und sorgte dafür, dass Felder Früchte trugen. Dafür verhält mich die Menschen. Doch mit jedem Jahr, das in das Land zog, geriet ich offenbar mehr und mehr in Vergessenheit. Eins brachten sie mir jedes Jahr Opfergaben da, doch auch dieser Brauch ist nun Geschichte. Dabei war die Ehre der Menschen stets die Quelle meiner Kraft. Meine einzige Kräfte Brauchten wurde ich obendrein von meinen treuen Boss verlassen. Weil dann kamst du und hast meine Statue wiederhergestellt. Nach dir sind meine Kräfte in Maßen wiederkehrt, dass ich mittels eines menschlichen Körpers kommunizieren kann. Du barmherziger Mensch, ich habe eine Bitte an dich. Muss herausfinden, ob die Menschen mich wirklich vergessen haben. Der Kundige, dich bei den Dorfwohlen danach, ob sie sich noch an mich erinnern. Ich habe ja schon selbst versucht, aber leider ohne Erfolg. Man hielt mich entweder für einen Hochstapler oder nahm panisch von mir raus aus. Reich aus der Menschenkind. Du könntest auch einfach vor denen erscheinen. Und nachdem ich die Stadt des Königs der reichen ernte Krone aufgesetzt hat, tauchte Kronos auf so wir haben die kontrolle über pionis körper um die sprache der menschen sprechen zu können jeder sollte sich äh, mich bei den dorf über den König der reichen ernte schlau machen also du könntest dich auch einfach vor denen zeigen oder so ne aber okay meinetwegen hey. du noch mehr? leo leo so eine schöne war mein findest du im freestyle oh, Pokebälle? Die brauche ich ehrlich gesagt habe ich schon wieder vergessen jetzt zwischen den aufnahmen zu kaufen da gut ihr ja und tut mir leid ich habe gerade leider keine zeit ich bin schwer beschäftigt löcher in die luft zu steigen so wie dazu herzlich willkommen in free Sale. du hast sicher einige strapzen auf dich nehmen ist um mehr zu gelangen die kronen sind bekannt für ihre karotten musst du wissen jetzt vielleicht verwendung für ein paar karotten sagen quasi als kleines souvenir ja warum nicht oder ist jemand sehr enthusiastisch. Es sind zwar nur Samen, aber die sind sehr wertvoll, weißt du. Das ist ein Handel, ausbauen Wenn du mir acht bocken deiner Erz gibst, gehören sie dir. Wolltest du mich gerade schenken, du... Abzocker, du. Der König der reichen Ernte. Früher habe ich geglaubt, dass es ihn wirklich gibt. Man hat uns immer erzählt, dass uns ein, einen holen kommt, wenn man draußen auf den Feldern Schabernack treibt. Das Königs-Pokémon. Mein Großmutter hat mir früher Geschichten davon erzählt. Das waren alles uralte Bärchen die no no beiden. Okay. Ja, der Bürgermeister hat ja auch schon gesagt. Der denkt, da ist ein Märchen. Ich mich an den König der reichen Ernte erinnere. Aber natürlich. Er sich das Aussehensschild von freestyle Ach, wenn er uns doch nur wirklich mit seiner Anwesenheit beehren würde. Da könnten wir von uns vor Tourismus bestimmt gar nicht mehr retten. Ja, warum macht er nicht nicht? Der König der reichen Ernte? Also wenn es dem weg gibt, soll der mal was wegen der unfruchtbaren Boden uns unternehmen was ich bei den Bewohnern fließt, über den König der Reichen ernte erkundet. Jetzt Zeit, Coronas beim zu erstatten. Mein Gott, das ist voll gefährlich. Ja, ey, sind voll nah. Und da ist ein pokéball hinter. Komm ich dahin Na, oh. Oder, nee, lieber nicht. Ich möchte jetzt hier nicht in den Kampf eingehen. rip Hi. Sei grüß, Menschenkind. Du hast also mit den doch freunden bei mich gesprochen. Ja, wo landet mir übrig? Haben die Menschen etwas bei mich erzählt? Sie hat nicht für eine Märchenfigur und ich hatte es nicht anders erwartet. Sie glauben nicht einmal sehr mehr, dass es mich überhaupt gibt. Ich Wenn mein gerade drei, zwei, Forces in sich einmal in, einmal außen verglichen ist, die Erinnerung an das Band, das einst zwischen uns existierte. Oh, aber denke nicht, dass ich meinen Erinnerungen nachtrauere. Schließlich bin ich niemand geringer als der König der Eichen Ernte. Ich wäre ein nahe würde ich meine Hoffnung auf die Bankmut der Menschen setzen. Ich bin nicht auf ihren Glauben angewiesen, um meine Macht zurückzugewinnen. Wenn mein treues Ross erst wieder an meiner Seite weilt, sollte ich imstande sein, zumindest einen Teil meiner alten Stärke wieder zu gelangen. ein treues Ross? Ja, ein stolzes Pokémon auf vier flinken Beinen, das mich auf seinen Rücken trug im Dorf zeigt mich rittlings auf ihn Für lange zeit glaubten wir gemeinsam über die berge und Felder des landes Doch als meine stärke verschwand trennt sich unsere wege seit derzeit in ihrer sollte es mir ganz nicht unbekannt doch selbst wenn wir mein treues ross aufspüren fürchte ich dass es mich in diesem geschwächten zustand nicht mehr als sein reiter anerkennen wird nun wieder macht sei es geht es gut möglich dass man im dorf das ein oder andere über meinen treus ross zu berichten weiß ich wäre dir sehr verbunden, wenn du dich beim bürgermeister diesbezüglich erkunden könntest wird etwas zu ohren kommen was mir weiterhelfen können so dass es mich bitte wissen der hut fliegt einfach zurück wow. Wow. na lo, was ist mit deinen überdimensionalen bären passiert sieht ja ganz normal aus war ah, tut mir echt leid ich muss im stehen eingeschlafen sein Aber irgendwie fühle ich meinen ganzen körper fühlt sich mein ganzer körper zu seltsam an ich gehe lieber in unserer Expeditionsbasis und mich aus. Hier ist es mir sowieso viel zu kalt. Boah. der Typ. Ja, Bürgermeister. Der Bürgermeister ist gar nicht da. Wollte er mich auf den Arm nehmen? Er wollte sich im Felder beim Bett des das Bett des Giganten ansehen. Wenn es dringend ist, sollst du am besten dort nach ihm suchen. Weil er beim bett giganten liegen südöstlich von freestyle oh hallo da ist ja gar kein schnee mehr okay das fossil wollte ich dann immer links alles klar meine damen so aha das sind irgendwas neues irgendwas neues du komm mal her also euch die ganze haben mir vorbeilaufen ohne ich mal irgendwann fange hallo deinen vielen Erfahrungspunkten und so hat bestimmt hohe Spezialverteidigung ne eigentlich oh Risiko ehrlich so ich habe jetzt wieder Pokebälle jetzt kann jetzt viel viel werfen ich nehme an dieses königs pokémon ist sozusagen das was dieses bären pokémon ist aus ich weiß gar nicht den namen von dem weil ich den direkt umbenannt habe Das ist allgemein so ein problem ich kenne die meisten namen gar nicht von dem pokémon aus schwert und schild wenn ich den alle umbenannt habe so, oh doch dieses pokémon fügt ein auswärtig gutes gehör es kann sogar das Kullern eines kiesels aus zwei kilometer entfernung vornehmen Okay. So, neues Gebiet. Neue Pokémon. Nidoran. Roadkill. Ich will einen Nido King haben. Okay. Ähm, ja, Erdkräfte, auch das Ding wahrscheinlich voll weg. Deswegen, giga -Sauger. Wow, sogar... Das hat den beinahe Platt gemacht. Bringt nichts, haha, ich bin gf bringt nichts. Also ah, wurf Danke. Sehr geil, leider geil. Okay, cool. Das Horn auf seiner Stirn erhält ein starkes Gift. Dieses Pokémon ist sehr vorsichtig und stellt seinen großen und stets wachsam auf. Lass mich raten: den Schild kriegt man weibliche version von Nidoran. Ne? Würde ich mich jetzt hier, würde ich jetzt mal so raten. Jetzt gang das haben wir schon. Olonga haben wir auch schon. So viel zu meiner Theorie: Da schon ein weibliches das ist ein Nidorina, also ja dazu mir noch bist du Ach du bist es ist wie ich im pokémon keine ahnung was war das war der elefant von glaube ich ich bin ja noch aus danke erstmal hier noch so erkunden ich bin ich auch geil ich bin für top beleber ist ja mal richtig geil Hallo ich bin's Peony. Wie geht's wie stets? sagt du, du hast eine rätselhafte altruine gefunden? Wenn das nicht einer dieser Orte ist, an dem sich so ein Gigant aus den Legenden rumtreibt, fresse ich ihnen besen. Wie, das Tor ist aber verschlossen und hat eine rätselhafte Nachricht angewählt Woher soll ich denn das wissen? Ich bin noch nicht mal da. Scheint nach einer passenden titel für die Expedition. Aufregende Entdeckung, legendäre Giganten und verschlossene Tore. Nein, war streich oder Na schöne Expedition. an dann mach dich mal ins Werk und zeig, was du kannst. Der Typ wird nicht lange in dieser Welt überleben. Nicht kann ohne. Okay, nee, darum kümmern wir uns jetzt aber nicht erstmal schaffen. Wir auch gar nicht mehr in diesem park glaube ich. Hey, Mimikyo, jetzt gab es noch ein Pokémon Schild, glaube ich ja ich hätte gern einen Nidoran weiblich nicht Nidorina Bixi haben schon mal Nidorino ich kann die eigentlich auch voll leicht bekommen ich habe so viele Sonderbomben ich kann Ihnen einfach einen Sonderbomben geben dann entwickeln die sich direkt das monolith ich hätte jetzt nicht gedacht hat die laufen die fliegen so über dem Boden. Schon für ein Pokémon, wenn wir noch Zeit haben, kommen. Irgendwas anderes haben, außer Nidorina. Ich weiß da will ich noch ein anderes Nidoran haben, okay. ein bisschen neues Gebiet. Ja, uralter Friedhof. Pokémon sterben, wenn sie tot sind. wir Wenn ich einen Traunfugile finde, dann durch, durch das ist mein lieblings pokémon weg ah du bist noch nicht mal ein echtes pikachu oder war es das vielleicht für diesen part jetzt hier nichts interessantes finde aber ich bin doch interessant nein bist du nicht vergleicht sich nur als ein sehr populäres pokémon du bist ein nichts sterben Oh geil, na Aerodactyl, komm her, komm her du Stück, Alter halt die Klappe, komm her runter, geil, da ist ist mein Lieblings Pokémon, na, Aerodactyl, wir wie ein Pokémon jedenfalls, aber wenn er mir ein Amoroso irgendwo ist, ne? Weiß, dass das, bedeutet, ne? die das wäre die Rückkehr unseres unseres Messias. Die Rückkehr von Lord Helix. Die Auferstehung. Hier muss es eine Omaroso geben kommen. Ja, oh, ist auch cool. Das ist der ja Bote. Das ist der Bote von Lord Helix. Keine Ahnung. So, bis jetzt gab es schon einige coole Pokémon hier. Edo King. Stolos. Aerodactyl. Mm, mm, mm, yeah. Ach, wurde gefangen. Cool. Und double. So, damit kann man den Part abschließen. Außer ich finde jetzt noch was Cooleres. Aber nein, lassen wir mal selbst mit modernen technologie scheint es unmöglich ein perfektes exemplar von diesen wilden und zeitlichen pokémon zu reproduzieren was wie bitte <lacht> kranke sachen machen die gut dann würde ich sagen das war's für diese folge ne? in der ich wollte schon sagen dass jemand auf in der nächsten folge schauen wir uns dann weiter ein bisschen um machen vielleicht story mich irgendwas keine ahnung ich bin mir noch nicht sicher so Ikone wurde übrigens ja nicht irgendwie oh, guck mal wurde ja noch nicht verzeichnet so was ich mich jetzt die ganze zeit frage ist konnte ich das viel schon fangen in diesem kampf gerade ne? ich glaube nicht und sonst hätte ja diese psychopflanze ist das halt okay das hätte ich diese dings ja nicht machen können diese es wäre diese katzen ja nicht möglich gewesen ne? ich mal einfach mal dass ich das nicht fangen konnte ne? gut also, dann sage ich, danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like, ein Abo und Kommentar. Das würde mich sehr freuen, den Kanal weiterhelfen. dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.